Das Bügelspiel weist eine reiche geschichtliche Überlieferung seit dem ausgehenden Mittelalter in Flandern, in den Niederlanden und am Niederrhein auf. Die älteste rheinische Darstellung findet sich in der katholischen Pfarrkirche St. Maria in Kempen. 1513 schuf der Antwerpener Bildschnitzer und Maler Adrian van Overbeck den der heiligen Anna geweihten Hochaltar. Eine Schnitzgruppe des Altarschreins schildert die Szene eines Bügelspiels. Beim Bügeln geht es darum, mit Hilfe eines schaufelförmigen Schlägers eine Kugel durch einen Eisenring zu spielen. Nach diesem Eisenring, dem Bügel, ist das Spiel benannt. Auf der Bügelbahn in Hart tragen vier Mitglieder der Bügelgemeinschaft einen Mannschaftswettkampf aus, der bereits in der Schlussphase ist. Das Spiel basiert auf wenigen nicht streng fixierten Grundregeln. Je zwei Spieler bilden ein Team. Die Teilnehmer schlagen in fester Reihenfolge. Als Treffer zählt ein Schlag von vorne durch den unteren Bügelring. Er bringt zwei Punkte ein. Punkte gibt es beispielsweise auch beim Hinausschlagen der gegnerischen Kugel aus dem Spielfeld. Sieger ist die Mannschaft, die zuerst 32 Punkte erreicht. Bügelbahnen gab es früher in jedem niederrheinischen Dorf. Sie waren meist an Gaststätten angeschlossen. Wie heute die Kegelclubs zum Freizeitvergnügen regelmäßig in der Gastwirtschaft zusammenkommen, so trafen sich bis in die 50er Jahre die Bügelgemeinschaften zum wöchentlichen Bügeln. Gut. Ja, das gefällt mir gar nicht. Ja, also Ein Moment. Ja, du bist da. Und du musst jetzt irgendwie die Brille legen. Die haben... Das ist mir doch nichts. Das ist der Karl-Heinz, der schlägt auf mich. Ja, du muss kurz zum Regen. Ja. Ja, das ist danke, schon zu weit. Nein, nein, nein, nein. Peter, drauf. Heins, Moment, langsam. Aber schön von innen, von der Innenseite. Ja. Gut. Gut. Der Vorteil ist, es genau noch ich vor. Das Spielfeld ist circa 9 Meter lang und circa 5 Meter breit. Es besteht aus gestampftem Lehm. An drei Seiten ist die Spielfläche durch eine maximal ein Meter hohe Bohlenwandung eingefasst. Vorne ist das Spielfeld durch die Kalle. Eine mit Sand gefüllte Rinne und den Anspielbalken begrenzt. Manche Bügelbahnen waren auch überdacht, sodass bei jeder Witterung gespielt werden konnte. 30, 8, 8. 30 28. 8, 8. Geil. Nee, nee, nee, 30, 28. Ja, dann hang ich. 8, 8 Hat er bitte gedacht? Der Franz muss jetzt durch, da steht da 32. Dann haben wir gewonnen. Es stand ja 36 schon. Ja, nee, nee, nee. Also wenn ich das schaffe, kann jetzt dann ja. 30 30 Der geschmiedete Eisenring hat einen Durchmesser von ca. 25 cm. Ein Doppelbügel, wie hier in Hart, ist die Ausnahme. Bei solchen Anlagen werden Treffer durch den oberen Bügel höher bewertet. Ah, Sehr. Das geht nicht. Das ist zwei ja. Jetzt wird schwer. Du bist dran. Ja. Ja, hör mal, du musst mich äh. hochspielen. So, du musst immer hoch. Ja. ja, genau. Aber auch, dass die Hose nicht reißt. Ja, so wie ja. okay. ja, so okay. ja. okay. das schon. Ich Hat den Riesen zum Ja, da hat sich auch so blöd hingelegt. <lacht> ja, 33. <lacht> <lacht> Einer Mannschaft werden hier zwei Punkte gut geschrieben, da es gelungen ist, die Kugel des Gegners aus dem Spielfeld in die Kalle zu schlagen. Mit diesem Schlag hat das Team 32 Punkte erreicht. Die Partie ist entschieden. Nach einer Spieldauer von ca. 25 Minuten, die im üblichen Rahmen liegt. Nochmal. So Winnie, wo ist ja, ja. halt, das? Meine Kugel. Warte, das zu Beginn eines neuen Spiels ermitteln die Teilnehmer, wer mit wem eine Mannschaft bildet. Dazu führt jeder Spieler einen Schlag aus. Die beiden Akteure, deren Kugeln dem Ring am nächsten liegen, spielen zusammen. Neben Mannschaftswettkämpfen gibt es auch Einzelspiele, in denen sich zwei oder drei Teilnehmer gegenüberstehen. So kann er auch nicht vor, vor dem Ring. Ja. Ja. So, die zwei Schwarzen spielen zusammen. Ne? So, Peter, du bist dran. Ja. ja. Das war da natürlich nichts. Und ist der Jülter ja. als nichts? Nee, der Franz ist dran. Ja, das gefällt mir gar nicht. Moment, ja, du bist dran. Die Mannschaften kommen abwechselnd zum Zuge. Zunächst ein Spieler der Mannschaft A, dann ein Spieler der Mannschaft B und so fort. Hieraus ergeben sich taktische Spielzüge wie Vorlegen, die eigene Kugel vor dem Ring platzieren, oder Karambolagen, die gegnerische Kugel aus einer günstigen Schlagposition vom Ring weg oder ganz aus dem Spielfeld befördern. Über diese Spielzüge verständigen sich die Spielpartner durch Zurufe. Ja, den karl kann ich ja nicht schlagen, da schlage ich dich mit runter. Ich setze ja besser. Ja, ja, sicher. Das ist gut genug. So, Peter, genau. You know. yeah, you know, yeah. you know. So hin. Der geht genau in die So habe ah, ich ah, mir das gedacht. Yeah. Ganz genau. Ja, so geht es schon. So ist gut. Ich muss Peter, gehen. durch ja. Ja. Bitte, ja, noch hin. was heben, oh, ne? Weiter gehen. Weiter, weiter. der Junge. Kino der Ring. Ist trotzdem. Oh, Herr oh. Bravo! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ja. Gleich Karl Heinz oh. ist dran. Oh ja warte ich sicherlich. So Karl-Heinz legt den Ring. Nee, nicht in den Ring. Ja. Das wäre schlecht. Das gut. Ja, gut. Halt ja. Peter, du bist doch nicht. Du bist Auf, langsam ich bin ich hier. Also das ist 10-8 jetzt. Kap Peter. Ja, Peter. Ja, so ja. halb äh. der Schlägerleck. Oh, ein Heber. Ja. Ein Eber. Du bist dran. Ja. ja, Hör mal, du musst mich äh. hoch spielen. Was? Du musst den hochspielen. Ich verspreche dir auch nicht zu lachen. Du hast mich schon Ich ja. Muss wir extra. Zu den taktischen Finessen gehört der nächste Spielzug. Soweit ein Spagatschritt reicht, ist es erlaubt, die Kugel zu führen, statt zu schlagen, wie es die Regeln sonst vorschreiben. Dabei kann der Akteur seine Kugel in eine günstige Position vor den Ring legen, um einen Treffer der gegnerischen Mannschaft zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Ja. Mit einem geschickten Heber durch den oberen Ring, erzielt ein Spieler einen Vier-Punkte-Treffer. Ja, Die ca. 20 cm starken, 2-3 kg schweren Kugeln sind in der Regel aus Buchsbaumholz. Die Bügler benutzen heute auch Kunststoffkugeln, zum Beispiel ausgediente Kegelkugeln. Ja. So, Franz, Aber richtig mit Schmackes. Einen Punktabzug gibt es für die Mannschaft, deren Kugel von hinten durch den Ring geschlagen wird. Die Schläger sind einschließlich des 20 cm großen Griffs etwa 65 cm lang. Die hier eingesetzten werden von einem Mitglied der Harter Bügelgemeinschaft, der Zimmermann ist, nach Bedarf aus Eschenholz gefertigt. Ja, das Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, war's. <laughs> Diese Bügelbahn kam um 1972 aus waldnil Kreis Viersen, wo sie nicht mehr genutzt wurde, nach Hart. Während heute nur noch diese bespielt wird, gab es um die Jahrhundertwende in Hart sieben Bahnen. Jede zweite Gaststätte hatte ein Spielfeld für dieses einst beliebte Freizeitvergnügen. Ja, und wie in ja, ich kann mich auch so schwer rum. Du warst unten, Ja. Ja. so? Was? Schwach. Oh. Ja. Ja. Ja. So aus, ja. Was? Ja. ja. So. Du bist Ja. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. ja ja, muss mir ja, jetzt machen. den Ring frei 28. 28. 28, 24. Ja. 22. Ist ja, ich bin auch. 28, ja. 28. Ja, Bitte wie bitte. Peter, bring dich mal in Sicherheit. Ja, Peter das tot sicher. Ach jo, da könnte ich ein. ja nicht. man aber das. Ob man das schaffen. Ja, wir haben Beide, beide, beide unten. Beide. Beide. Beide. Beide. Beide. Beide. beide unten. Ja, schöner vor. So, damit der Karl heinz was zu heben kriegt. Die ältesten Zeugnisse vom Bügelspiel, zum Beispiel eine Verordnung der Stadt Deventer von 1482, stammen aus den Niederlanden. Während dort das Bügeln heute als Vereinssport mit offiziellen Meisterschaften betrieben wird, ist es hierzulande weitgehend in Vergessenheit geraten. Seit einigen Jahren bemüht sich nun das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath das eine in den 70er Jahren erbaute Bügelbahn besitzt, dieses Spiel im Rheinland nach niederländischem Vorbild zu organisieren und zu pflegen. Inzwischen richtet das Museum niederrheinische, ja sogar deutsche Bügelmeisterschaften aus, an denen sich auch Gastmannschaften aus Holland beteiligen. Auch die Hertha Bügelgemeinschaft, Mitglied des örtlichen Kegelclubs Volle Neune, nimmt mit Erfolg an diesen Wettbewerben teil.